Als Student Praxiserfahrung sammeln, in einem namhaften Unternehmen Fuß fassen und Geld verdienen. Wie geht das? Ich bin der Lukas Ich bin 22 Jahre alt und arbeite seit August 2019 im Rahmen von Work Support in der Salzburger AG. Studywork Support heißt, dass man im Rahmen von seinem Vorzeitstudium an der FH Salzburg für zehn Stunden pro Woche in einem von den großen Unternehmen in Salzburg, in meinem Fall die Salzburg AG, arbeiten kann. Ich arbeite im Bereich Digital Technology und bin zuständig im Bereich Smart Metering. Was machst du in deinem Job? Tickets abarbeiten, Besprechungen und dann geht es mit dem kannst ganz normal los mit Programmieren. An der FH Salzburg studiere ich Informationstechnologie und Systemmanagement und das passt halt super zusammen, weil beides technisch orientiert ist und somit geht es mehr oder weniger Hand in Hand. Wie kann ich mitmachen bei Study Work Support? Das Auswahlverfahren ist so, dass sich die Studierenden direkt bei der FH dafür bewerben, also sprich eine Bewerbung abgeben. Diese Bewerbung wird dann an uns weitergeleitet oder auch an andere Partnerfirmen, die damit kooperieren, sage ich jetzt einmal. Und wir haben dann die Möglichkeit, dass wir uns aus diesem Pool den geeigneten Studierenden aussuchen. Wie viele Stunden arbeite ich im Monat? Das Programm ist so ausgelegt, dass die Studierenden zehn Stunden in der Woche äh, im Unternehmen tätig sind und sozusagen sie werden direkt eingebunden ins Unternehmen und sie bekommen eigene Aufgaben, oft natürlich äh, Projekt äh, zugewiesen, wo sie dann mitarbeiten können. Und es läuft halt mit dem Stundenplan super vereinbaren, weil ich freie Zeitenteilung habe. Das heißt, ich kann es eben genau mit dem Stundenplan anpassen, dass dazu keine Überschneidungen kommen oder sonstiges. Wie sind eigentlich die Kollegen? Ich bin sehr herzlich aufgenommen worden bei meinem Team. Es sind alle sehr junge Kollegen, die ich habe. Die haben einige selber studiert auf der FH Salzburg oder auf der FH in Hagenberg. Von dem her wissen die ja, wie das ist, dass es so stressig sein kann. Ich habe immer wieder einen praktischen Bezug. Man lernt in der FH sehr viel Theoretisches. Und es gibt immer wieder Sachen, was man mal umsetzen kann, was man schon mal gehört hat. Unser Ziel ist es, dass wir die besten Köpfe in die Salzburger AG bekommen. Und wir sehen den Vorteil darin, dass wir uns als modernes Fahrzeugeunternehmen, als ein digitales Unternehmen eben repräsentieren können. Und wir haben dadurch auch die Möglichkeit, dass die Studierenden äh, ihre Kontakte und Netzwerke nutzen können und das natürlich auch weitertragen können. Auf jeden Fall kann ich andere Studenten das Programm empfehlen, weil man hat schon bis auf immer, wo man schon praktischen Bezug dazu hat. Man kann im späteren Verlauf des Studiums vielleicht Bachelorarbeiten oder Masterarbeiten umsetzen und man kann auch Immer schon nebenbei arbeiten Geld verdienen, was als Student sicherlich hilfreich ist. Wie viel verdiene ich bei Study Work Support im Monat? Für die zehn Stunden in der Woche verdient man 640 Euro im Monat. Und darüber hinaus werden die Studiengebühren von der Firma übernommen, also von uns in dem Fall. Und was es noch gibt, ist ein Wohnkostenzuschuss von 120 Euro im Monat. Spaß macht mir in meiner Arbeit eigentlich die Vielfältigkeit in der IT. Ich beschäftige mich schon sehr lange mit IT-Bereiche und das taugt mir einfach. Die Vielseitigkeit, das macht einfach Spaß. Wenn Sie sich für einen Job bei der Salzburg AG interessieren, bewerben Sie sich unter www.salzburg-ag.at/karriere.